Hallo liebe Freunde, ein herzliches Hallo auf meinem Kanal. Heute Tag 5, Staffos bis Lades. Es geht zum Zwölferkauf. im Eisigen Starkwind, man kann schon sagen Sturm, aber heute ist auch wieder ziemlich windig, keine Sonne. Ja, kalt ist es trotzdem und ich denke mal, wir fallen jetzt die 700. Rommelsalp. Die Sicht ist schlechter heute, äh, darf hier auch kein Wind. Gestern hatten wir auf dieser Seite ja auch keinen Wind, hier auf der anderen Seite. Ja, ein bisschen anstrengender, auch mehr Leute auf der Küste. Und heute ist der fünfte Tag vor sieben, also lasse ich es heute ruhig angehen. Ich trinke erstmal heiße Schuhe. Wir sind jetzt von der Fromis ab den Rest der 7 runtergefahren auf die 1, die 1 runter bis zur Talstation Sonnenbahn. Wir sitzen jetzt in der Sonnenbahn und fahren in Richtung Möseralm und da werden wir dann nochmal einkehren. Was essen. Was essen. Wir sind jetzt zum wiederholten Male die Möseralmbahn gefahren. Wir fahren jetzt nochmal wieder runter, vor einer halben Stunde saßen wir noch im anderen Lokal, und zwar im Restaurant Mülderalm. Doch nun geht's es wieder runter zur Fahrstation Fest. Fünf Skitage in sieben Wochentagen sind bald zu Ende. Jawohl. Jetzt haben wir noch eine Waldabfahrt und dann kommen wir unten an, Waldbahn FIS und das war es erst einmal. Ja, dann schauen wir weiter, was wir Aber wir haben ja noch eine Idee, die wäre Kaunertal. Kaunertaler Gletscher. Ja, das halt im Auge, ne? Mhm. Bitte Bitte freundlich.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 Dörfhaus Skigebiet, Waldbahnfis Fiss AD.